Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem die Nerven bei der AfD schon wieder blank liegen, will ich doch gerne zur Sachlichkeit zurückfinden. Auch wenn es etwas schwerfällt, Sie fordern die Ernsthaftigkeit immer ein, melden dieses wichtige Thema vor drei Wochen an. Und was machen Sie? Sie legen den Antrag einen Tag vor heute vor. Das zum Thema mal Ernsthaftigkeit auf Ihrer Seite. Und ich will doch noch mal kommen zum Wesen der repräsentativen Demokratie, das ist etwas zu kurz gekommen. Verantwortungsvolle Politik in der Demokratie lebt eben vor allem davon, dass sie mehr von Sachverstand und Vernunft und weniger von Stimmung und Emotionen geleitet wird. Und das sollten wir uns immer vor Augen führen, wenn wir über die Stärkung plebiszitärer Elemente reden, meine Damen und Herren. Der frühere Bundespräsident Roman Herzog hat zu Recht einmal gesagt, unsere freiheitliche Demokratie lebt nicht von Umfragen, sie lebt von Engagement und Courage, und ich will das gerne ergänzen. Unsere Demokratie lebt von der Bereitschaft aller Beteiligten, aufeinander zuzugehen. Sie lebt davon, dass die Vertreter unterschiedlicher Positionen aufeinander zugehen, dass Einzelinteressen nicht über dem Gemeinwohl stehen, dass gute Argumente zählen und dass es nicht nur um Gewinner und Verlierer geht. Und das sind all die Vorzüge der repräsentativen Demokratie in Deutschland. Und wir sind gut beraten, diese Vorzüge nicht kleinzureden und leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Denn die Väter unseres Grundgesetzes haben ja aus guten Gründen ein starkes Parlament eingeführt und die Elemente direkter Demokratie stark beschränkt. Ich will mal auf ein Wesensmerkmal kommen, der repräsentativen Demokratie Das ist das AKV-Prinzip. Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung liegen in einer Hand. Komplexe politische Fragen, es ist gesagt worden, sind eben meistens nicht mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten. Und Die Entscheidungen erfordern ein hohes Maß an Abwägung, an Genauigkeit und Sachverstand. Und Auch all das ist in der arbeitsteiligen Arbeit unseres Parlaments gewährleistet, meine Damen und Herren. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass nicht auch Fehler gemacht werden. Wo wären wir? Aber für Fehler können und werden die politisch Verantwortlichen bei den nachfolgenden Wahlen zur Rechenschaft gezogen, in manchen Fällen auch juristisch. Aber ich frage Sie mal, wer wird denn zur Rechenschaft gezogen, wenn wir in Berlin nach der Volksabstimmung 2008 über die Nachnutzung des Tempelhof-Flughafens 30.000 Wohnungen nicht gebaut werden können, obwohl die Mieten hier explodieren und obwohl Tausende Menschen keinen bezahlbaren Wohnraum finden. Niemand! Niemand! Und im Anschluss muss es dann die Politik wieder richten. Und da sage ich ganz klar an der Stelle, Entscheidung ohne Kompetenz und Verantwortung bedeutet nicht mehr Demokratie, sondern das kann zur Gefahr für die Demokratie werden. Und hier sind wir auch beim Unterschied zu Ihnen, zur AfD. Ihnen geht es ja nur noch um das Wie. Das haben Sie auch dargelegt. Sie wollen eine Enquetekommission einsetzen, die im Grunde nur noch die Details klärt. In Anführungszeichen nur noch. Und hier sind anders. Uns geht es erst mal um die Frage Wie. Wir haben die Frage noch nicht entschieden. Interessant sind Ihre Begründungen im Antrag. Ich habe es gelesen, obwohl die Zeit kurz war. Sie sprechen von Wahlmüdigkeit und Politikverdrossenheit, hohem Zuspruch für demokratische Mitbestimmung und einer Belebung der Demokratie auf Länderebene. Schauen wir uns mal die Fakten an. Das nehmen Sie ja nicht immer so genau. Wie ist denn die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl? Sie liegt bei der letzten Bundestagswahl mit 76 Prozent auf demselben Niveau wie bei der Wiedervereinigungswahl von 1990. Seit drei Jahrzehnten ist die Wahlbeteiligung auf Bundesebene nahezu unverändert. Und jetzt, und jetzt kommen wir mal zu Ihren positiven Beispielen, die Sie nennen, USA und Schweiz. Wie sieht da die Wahlbeteiligung aus bei Präsidentschaftswahlen? 59 Prozent, 17 Punkte niedriger als in Deutschland. Sie führen die Schweiz an, 48 Prozent, ganze 28 Punkte niedriger als bei den deutschen Bundestagswahlen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, Belebung der Demokratie auf Länderebene. Sie haben es angesprochen. Wie sieht es denn mit der Belebung auf? Ich komme noch mal zurück auf die Entscheidung Tempelhof 2008. 36,1 prozent haben damals der wahlberechtigten diese entscheidung getroffen bei der abgeordnetenhauswahl die danach folgte lag die wahlbeteiligung um 24 punkte höher ähnlich umstrittenes projekt stuttgart 21 dort haben 48,3 prozent der wahlberechtigten ihre stimme abgegeben obwohl es hochumstritten war bei der nachfolgenden landtagswahl 18 prozent punkte mehr. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, wo, warum soll bei diesen Entscheidungen mehr Legitimität sein als bei den allgemeinen Wahlen? Und Sie sehen selbst, von Ihrer Argumentation bleibt an der Stelle wenig übrig. Die Beteiligung der Menschen an den allgemeinen Wahlen auf Bundesebene ist auf hohem Niveau, und das ist sie auch im internationalen Vergleich. Und der Zuspruch der Wähler bei direktdemokratischen Abstimmungen, die Sie ja hier so positiv dargestellt haben, die ist in aller Regel überschaubar. Und auch dies zeigt, direkte Demokratie bedeutet eben nicht, dass sie demokratischer ist als repräsentative Demokratie. Das Gegenteil ist häufig sogar der Fall. So, und wenn wir uns die Faktenlage anschauen, dann fragen wir, was reitet Sie denn nun eigentlich für diesen Vorstoß? Eins ist doch ganz klar. Um die Stärkung der Demokratie geht es Ihnen ganz gewiss nicht. Ihr Antrag, Ihr Antrag ist doch vielmehr der Versuch, Mehrheiten durch die Hintertür für Ihre populistische Politik zu bekommen, die Sie hier im Parlament nicht haben, meine Damen und Herren. Und, und Herr Gauland hat das ja auch nach der Wahl gesagt. Sie wollen die Regierung besser jagen können, auch wenn Sie keine parlamentarische Mehrheit dafür haben. Sie führen mit unserer Demokratie nichts Gutes im Schilde, und das liegt auch auf der Hand. Ich komme zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden den Koalitionsvertrag selbstverständlich umsetzen. Wir werden noch eine Expertenkommission einsetzen. Aber da werden wir uns von Ihnen nicht treiben lassen. Denn eins ist klar, jede Stärkung der direkten Demokratie ist zugleich auch eine Schwächung des Parlaments. Deshalb müssen wir wachsam sein, wie wir diese Kommission zusammensetzen, wer da mitwirkt. Und eins ist auch klar, es darf keinen Automatismus bei der Umsetzung geben. Und das Sie, muss gegenstand des Schuss parlamentarischen Verfahren sein. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Michael Espendiller für die AfD. Der